Herzlich willkommen an die Leute, die hier sind. Sie haben es schon gelesen, das, das wird der letzte Vortrag sein, den wir bei dieser Reise Reis durchführen. Die nächsten drei Vorträge werden nur noch dazu stattfinden. Das ist die Schade, gerade auch für eine Podiumsdiskussion, aber es sieht so aus, als würde keiner von unseren Referentinnen und Referenten noch anweisen können, beziehungsweise wir alle müssen entweder zuerst hier oder dann bei der FFV in Quarantäne. Umso mehr bin ich froh, dass heute Christine Wichsel es geschafft hat, hierher zu kommen und wir alle drei hier vereint sind und mit Ihnen zusammen noch einen Abend live gestalten können. Christine Bixl, ähm, bevor werde ich gleich vorstellen. Vorne einfach ganz kurz zum Ablauf des Abends. Wir müssen hier ziemlich pünktlich wirklich spätestens um halb acht Schluss machen. Ähm, und deshalb bitte ich Sie wirklich, wenn Sie Fragen haben, gleich während des Vortrags notieren Sie Sie und scheuen Sie sich nicht gleich am Anschluss in die Diskussion einzusteigen. Ähm, das hören offensichtlich auch unsere Zoom-Teilnehmer hier. Also chatten Sie ruhig schon während des Zooms los. Ähm, und schließen Sie mit Ihren Fragen los, damit wir gleich in die Diskussion einsteigen können und die Zeit, die wir haben, auch wirklich nutzen. Okay, und jetzt zu unserem heutigen Gast, Christine Wichsel, die hier quasi äh, auf frontest zurückkehrt, die hier am Geografischen Institut in Bern promoviert hat und seit 2013 aber an der Uni Fribourg ist. Und dort seit 2018 den Ordinaria am Departement für Geowissenschaften. Christine Witschel nur ganz kurz, hat sich in vielfältiger Weise eben schon mit der Region Zentralasien befasst. Das ist wirklich einer ihrer großen Arbeitsschwerpunkte. Sie hat einerseits zu Irrigation und zu Wasserkonflikten geforscht in Zentralasien, besonders in der Einen größeren Komplex geführt zu der Frage der Wahrnehmung und Darstellung von Städten und Städtenlandschaften in Zentralasien allgemein. Und hat jetzt gerade ein neues Projekt begonnen, das sich mit der Geschichte der sowjetischen Gletscherforschung in Zentralasien befasst. Hier wiederum hören auch wieder etwas, was in der Steppe stattfindet, aber dann auch noch die so kosmische Dimension. Ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Ich freue mich ganz, ganz gut, besonders hier zu sein an der Hallestraße Geografie studiert habe und promoviert habe. Ich freue mich eben auch sehr, dass das noch mal mit Präsenz möglich ist. Oh ja, genau. Vielen Dank. Okay. Ähm, Jetzt ja, soll das gut sein. Äh, weil ich auch in der letzten Zeit, wie Sie alle viele Dinge digital gemacht habe. Ich werde heute äh, das Thema meines Vortrags ist äh, wenn Dinge vom Himmel fallen, Raketentürme in Kasachstan als imperialer Schutz. Ich möchte damit beginnen, Ihnen eine, ein Bild zu zeigen. Äh, es zeigt äh, es eine Foto von Bened Jonas Benediktsen für Magnum und es zeigt die Überreste eines Raketenantriebs auf der kasachischen Steppe. Äh, Rak Raketen äh, für, für Raumschiffe werden in Stufen gebaut und äh, diese Stufen werden die ersten Stufen erreichen, die Erdumlaufbahn nicht, sondern werden entlang der Flugbahn wieder zurück auf die Erde abgeworfen. Diese, Rakete, diese Raketenantrieb wurde in Baikonur gestartet. Baikonur ist der russische Raumbahnhof heute in Kasachstan. Und das ist das Thema groß, räumig, mit dem ich mich heute im Team befassen möchte. Wenn Dinge vom Himmel fallen. Ich uh, beginne mit einem Zitat eines kasachischen Aktivisten, das ein Kollege von mir, Robert Kopack, uh, vor einiger Zeit uh, publiziert hat. Es ist auf Englisch, »Who else do you know in the world that lives under the path of rockets, where pieces are designed to fall from the sky, to blow up entirely, and are told that things are okay?« mm. Das ist etwas die Leitfrage für diesen Vortrag, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Äh, denn die Frage stellt sich effektiv, ja, warum denn eigentlich? Weil die meisten Fl Raumbahnhöfe an der Küste gelegen sind, Cape Canaveral, Kourou in French Guyana, äh, Raketen starten über dem Meer und die Raketenstufen fallen dann auch ins Meer ebenfalls über ihr Treibstoff. Und äh, ich möchte jetzt in diesem Vortrag etwas ergründen, ähm, warum, das, warum den kasachischen äh, Menschen Raketenteile auf den Kopf oder zumindest neben dem Kopf fallen. Thema und Ziel des Vortrags von heute wäre Ihnen äh, eine, historische, eine historische politische Geografie der Raketentürme der kasachischen Steppe näher zu bringen. Historische politische Geografie ist mein Feld. Das ist auch die Art und Weise, wie ich Bewässerungsfragen untersuche oder Fragen zur Stärke stelle. Ich möchte Ihnen mehr sagen zur äh, vorsowjetischen und sowjetischen Geschichte des Raumbahnhofs Baikonur in Kasachstan. Ich möchte Ihnen auch, auch, auch aufzeigen, dass Raumfahrt, ein Thema, das wir in der Geografie nicht speziell thematisieren, äh, auf, auf politischen und räumlichen Machtbeziehungen beruht, sowie auch neue solche schafft. Man denkt immer, Raumfahrt ist etwas, was primär ins Weltall gerichtet ist, die Veränderungen, die im Weltall vorgenommen werden. Ich argumentiere hier, dass Raumfahrt eben auch zurück auf der Erde neue Machtbeziehungen schafft. In Bezug auf das Thema der äh, Se, de, de Reihe möchte ich Ihnen äh, aufzeigen, dass die Mensch-Umweltbeziehungen in Zentralasien bestimmt durch postimperiale -im und postimperiale Konfigurationen sind. Was erwartet Sie heute äh, zum Inhalt des Vortrags? Ich werde Ihnen zuerst eine Einführung geben ins Thema des Weltraumschrottes. Komme dann auf mein konzeptuelles Rahmenwerk, imperialer Schutt und imperiale Formationen. Zeige Ihnen dann auf, wie der Weltraumbahnhof und die Siedlung bei Baik baikonur entstanden sind. Schaue dann die Steppe und den Kosmos als Neuland der sowjetischen Moderne an und betrachte dann Kategorisierungen und Hierarchien der Raumfahrt am Schluss äh, Komme ich auf das Thema zurück, Raketentürme als imperiale Schutz. Weltansfrott ist etwas, was Sie vielleicht auch schon gehört haben, wovon Sie vielleicht auch schon gelesen haben. Es ist ein Thema, das äh, zunehmend in wissenschaftlicher Literatur diskutiert wird, zum Teil auch in den öffentlichen Medien äh, thematisiert wird. Es sind Teile von Raumflugkörpern, welche nicht mehr funktionieren oder... Nie oder und nicht mehr in Gebrauch sind, Wir sprechen normalerweise von Satelliten, Raketenstufen, Land, Landemodule, Geländewagen oder andere Geräte. Existenz sind sie natürlich noch nicht sehr lang, weil Raumfahrt etwas ist, was im 20. Jahrhundert entstanden sind. Von Raum, Weltraumschrott sprechen wir nach dem Zweiten Weltkrieg, seit dem ersten Raketenstart. Weltraumschrott, die Debatten um Weltraumschrott betreffen meistens den Weltraumschrott in der Umlaufbahn äh, zwischen 160.000 und 40.000 Kilometer Höhe. Ähm, das sind äh, ein beträchtlicher Anbau von Schrott. Sie können äh, sehr schön dokumentierte äh, Simulationen auf dem Web abrufen, die aufzeigen, wie dieser Schrott gewachsen hat. Im Moment geht man davon aus, dass es um die 22.000 Teile größer als 10 Zentimeter gibt und um die 500.000 Teile zwischen 1 und 10 cm Es gibt aber auch Weltraumschrott auf Himmelskörpern, gerade auf dem Mond und auf dem Mars. Und auf Asteroiden. Es gibt aber auch bereits äh, Schrott oder noch intakte äh, Systeme äh, jenseits des Sonnensystems mit den äh, Voyager 1 und 2. Bei den Raketentürmen in Kasachstan handelt es sich um sogenannten suborbitalen Weltraumschrott. Das ist Weltraumschrott, der das Umlaufbahn nicht erreicht hat, sondern zurückfällt auf die Erdoberfläche. Es geht um Treibstoff. Raketenantriebe, äh, zum Teil Raketenteile oder ganze Raketen bei Absturz. Es geht auch um äh, Raumstationen, jetzt nicht in Kasachstan, aber Skylab zum Beispiel wurde über Australien äh, hinuntergebracht. In der letzten Zeit einige Berichte und Fotoreportagen zu Raketen, in Kasachstan und Altai. Das Ökomuseum in Karaganda stellt eine abgestürzte Protonrakete aus von Kasachstan. Es gibt auch einige Studien jetzt zur Gefährdung von Menschen und Umwelt durch die Giftstoffe, welches durch den Treibstoff wie auch die Türmeteile äh, äh, freigesetzt werden. Es gibt auch ein Paper über die Konflikte zwischen Aktivistinnen, NGOs, einer NGO und der kasachischen Regierung um äh, Untersuchungen zu diesen Türmen und äh, der Toxizität bzw. deren Gefährdung, die, die davon ausgeht. Wo landen Türme? Äh, Sie sehen auf dieser Karte eine Darstellung. Äh, das ist der, die Kasachstan. Äh, Sie sehen hier Baikonur. Ich bin nicht unsicher, ob ich das ähm, hier bedienen kann, oder? Ah, Sie sehen Baikonur. Und Sie sehen ebenfalls in Grau schattiert die Flugbahnen, entlang welche äh, diese Türme oder auch der Treibstoff herunterfällt. Das heißt, ich, äh, Sie werden später darauf zurückkommen, es ist generell eine östliche oder nordöstliche ähm, Flugbahn. Das hängt damit zusammen mit den orbitalen äh, äh, Mechaniken, mit der Art und Weise, wie man Raketen ins Orbit, in die Umlaufbahn schickt. Ja, wie wird Weltraumschrott diskutiert? Ich möchte eine kurze Einführung in die Debatten geben, die aktuell äh, existieren. Man spricht über Weltraumschrott als ethisches Problem der Kolonialisierung und der Weltmachung des Worlding jenseits der Erde. Was bedeutet es, wenn wir unseren Schrott außerhalb der Erde exportieren? Es geht äh, um eine Herausforderung für kollektives Handeln bezüglich Risiko und Verschmutzung. Es geht um einen Fußabdruck des globalen Kapitalismus, der ebenfalls jetzt bereits jenseits und in der Atmosphäre oder jenseits der Atmosphäre anzutreffen ist. Es werden auch Fragen der Umweltgerechtigkeit gestellt. Was bedeutet das, wenn die fortgeschrittenen Industrienationen jetzt diesen Raum verschmutzen und später kommenden möglichen Raumfahrtnationen diesen Zugang erschweren? Und äh, es wird diskutiert als Bedrohung für die satellitenbasierte globale Mediengesellschaft. Ähm, unsere Mediengesellschaft basiert äh, großräumig auf dem Existieren und dem Funktionieren von Satelliten, Mobilfunk, äh, GPS und so. Äh, ein Unfall in dieser... Architektur passieren, es gibt Szenarien, in denen sie kumulative, äh, Trümme, äh, sich kumulative Trümmer verbreiten, würde das eine ernsthafte Herausforderung bedeuten. Es gibt aber noch einen ganz anderen Ansatz, eine ähm, Archäologin, der, äh, eine, eine Archäologin des Weltas, die sagt, es ist eine Kulturlandschaft und ein Erbe der Menschheit. Was sagt Alice Gorman? Sie ist eine uh, australische Wissenschaftlerin. Sie sagt, dass Weltraumschrott ein repository of human ideologies and values, capitalist, communist, mercantile, colonial, gendered, scientific, environmental and cosmological ist. Sie regt uh, an, uh, nicht nur über die Problematik, uh, die diese Weltraumschrott ganz pragmatisch für die Raumfahrt uh, bedeutet, nachzudenken, sondern auch darüber nachzudenken, was Bedeuten denn diese Türme? Wie können wir denn diese Türme verstehen? Und das ist auch äh, Ihr Input hier, der mich leitet, nicht Weltraumschrott im Orbit, sondern über Weltraumschrott äh, auf der Erde nachzudenken. Forschung hat aufgezeigt, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Positionierung von Abschussrampen, kolonialen und postkolonialen Beziehungen und marginalen Gebieten und Gruppen. Es gibt auch, Forschung hat auch aufgezeigt, dass es historisch und kulturell spezifische Aktionen gibt auf Dinge, die vom Himmel fallen. Sie werden sich vorstellen können, Dinge, vom Him die vom Himmel fallen, sind etwas, das auch mythisch, das äh, auch biblisch aufgeladen ist. Äh, Beispiele sind zwar eher pragmatisch, hier ist Sputnik vielen in äh, Manitowak Wisconsin und Skylab in Aspirance. dazu gibt es Forschung. Und das sind äh, die Ausgangspunkte für mich, um darüber nachzudenken, ja wie sollen wir jetzt diese Raketentürme verstehen und wie sollen wir sie verstehen, um die Frage zu beantworten, warum fallen äh, diese Raketentürme äh, gewissen Menschen auf den Kopf und anderen nicht. Ich äh, ziehe dazu äh, das Konzept von imperialem Schott und imperialer Formation hinzu. Äh, das ist ein Konzept, das ich von äh, Anne-Laura Stolder erkläre. Sie ist eine Ethnologin, äh, die in den USA in Princeton arbeitet, in den postkolonialen Studien. Äh, ihr Buch Imperial Debris on Ruin and Renation hat dieses Konzept als erstes Mal hervorgebracht. Sie stellt die Frage nach dem Nachleben von Strukturen, Sensibilitäten und Dingen einer imperialen Formation. Ich komme auch darauf noch, was imperiale Formation ähm, bedeutet. Es also sich, stellt sich die Frage, was haben denn diese imperialen Formationen zur Folge? Welche langlebigen Strukturen, Sensibilitäten, Kategorisierungen oder auch Materialitäten rufen Sie hervor, die äh, die heute antreffen. Es geht um die, sie formuliert das etwas kompliziert, the more protected imperial processes that saturate the subsoil of people's lives and persist sometimes subjacently over a long durée. Es geht also um materielle und soziale Fragmente und Ruinen, welche die Dauerhaftigkeit in politischen Formen manifestieren. Und ich schlage vor, diese Raketentürme unter diesem Aspekt äh, zu betrachten. Das ist das, was ich auch dann in der Folge mache. Der Begriff, den sie noch benutzt, äh, möchte ich auch noch anschauen. Imperial äh, Schutt entsteht als Folge imperiale Formation, imperial formations. Sie spricht hier äh, von lang andauernden Konstellationen symbolische und materielle imperial Macht, also sie spricht von imperialen Machtverhältnissen, uh, die lang andauern. Und sie sagt danach im Originalzitat, imperial formations are relations of force and political forms that endure beyond the formal exclusions, that legislate against equal opportunity, commensurate dignities and equal rights. Also sie sagt, das sind Formationen, die Machtbeziehungen und politische Formen, die eben länger dauern als die formalen sagen wir rechtlichen oder militärischen oder Sicherheitsdispositiv äh, geleiteten Ausschlüsse, äh, Formen von Ausschluss und Formen von Diskriminierung. Und das eigentlich ist ihr Forschungsfokus. Sie interessiert sich eben zu sehen, was passiert denn, wenn diese formellen Mechanismen nicht mehr da sind, ob diese äh, dieser Schutt, wie sie das nennt, trotzdem präsent ist. Was interessant ist an ihrem Konzept ist, dass sie Imperium, Imperialität nicht nur auf eine Beziehung zwischen Metropole und Kolonien oder Peripherien bezieht, sondern sie hat ein weiteres Verständnis von Imperialität. Es, es, es muss nicht eine Regierung eine Metropole sein, die abhängige Kolonien hat und es können auch ganz bestimmte eben Formationen von Macht sein. Ich werde Ihnen diese dann aufzeigen, von welchen ich denke, dass sie relevant sind und diese Raketentürme hervorbringen. Es ist auch wichtig zu sehen, dass diese imperialen Formationen eben interagieren, aufeinander aufbauen oder sogar im Wettstreit sind. Und auch das denke ich, dass ist die Beispiel sehr schön aufzeigt sondern sich um dezentrierte und multilokale Formen von Macht, die nicht nur auf der gängigen Annahme von euroamerikanischem Imperialismus beruhen. Ja, welche imperialen Formationen, von welchen imperialen Formationen spreche ich, wenn ich an diese Raketenzürme äh, denke oder wenn ich über diese no Raketenzürme nachdenke? Es sind primär zwei. Und ich werde hier ganz wenig Hintergrund geben müssen zur äh, Sowjetunion. Äh, ich denke an die Sowjetunion als politisches Konstrukt. Das heißt, ich denke nicht an die Sowjetunion als globale Supermacht oder als größtes sozialistisches Experiment der Geschichte, sondern die Art und Weise, wie die Sowjetunion politisch aufgebaut war. Die, die, die Sowjetunion wird als Imperium der Nationen bezeichnet von Franzen Hirsch, die das geprägt hat. Ähm, die, äh, am Beginn der Sowjetunion haben sich, äh, haben sich äh, die, die ähm, Führer an der Macht dagegen entschieden und dafür entschieden, ein anderes Modell, einen anderen Zuweg zu gehen, als was sie als gescheiterte zivilisatorische Mission der, von Westeuropa verstanden. Sie äh, wollten ein anderes Modell haben als eine äh, Metropole mit äh, abhängigen Regionen, wie das zum Beispiel Britisch-Indien hatte, sie haben sich dafür entschieden, den Stämmen und Völkern in diesem Gebiet eine Nationalität zu verleihen und über diese, diese Nationalität einen Weg zur sozialistischen Gesellschaft zu ermöglichen. In Ablehnung eben dieses kolonialen Modells. Das hat zu, zu zwei, wichtigen, hatte zwei wichtige Konsequenzen. Die Sowjetunion ein eine Affirmative Action Empire, das darauf beruhte, dass es Freundschaft gab zwischen den Nationalitäten, als Nationalitäten definierten Völker unter der Führung von Russi und Russland und Russ also der russischen äh, sozialistischen und der russischen Kultur, das heißt es gab diese Freundschaft der Völker, auf dem Papier natürlich, aber unter der Führung von Russland. Gleichzeitig gab es, und das ist sehr wichtig, eine duale Institutionalisierung. Das ist eigentlich auch das Modell, das, das politische Konstrukt, das ich hier anspreche. Es, die Sowjetunion hatte zwei Formen von Institutionalisierung. Es war einerseits eine ethnokulturelle. Die Sowjetunion bestand als Volk verschiedener Nationalitäten, die definiert wurden in einem Prozess. Auf der anderen Seite bestand sie aus äh, politisch territorial geschaffenes äh, Konstrukt von verschiedenen Republiken diese beiden Formen von institutionalisierte äh, überlappten äh, standen zum Teil in Spannungen also es gab für jede Nationalität und nicht für jede für die wichtigen Nationalitäten gab es eine Republik die dann aber nicht deckungsgleich war mit den Menschen die diese Nationalität die Dort oder anderswo leben. Es gab diese, diese Spannung zwischen diesen beiden Formen von Institutionalisierung. Das ist für mich die eine imperiale Formation. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass diese Grenzen, die Art und Weise, wie die Sowjetunion geschaffen wurden, dann zu den Nationalstaaten führten. Also diese Grenzen, die in diesem Prozess geschaffen wurden, der Sowjetrepublik in diese Art und Weise Nationalität zu gestalten, wurde dann, äh, sie wurde, sie wurde dann international. Das zweite Imperiale äh, ich gebe Ihnen hier noch einen kleinen Kartenüberblick, wie das in Zentralasien aussieht, also Sie sehen hier die kasachische SS, die zweite äh, Formation ist der Karte Krieg äh, und zwar nicht als historische Periodisierung, sondern als Komplex der Wissenschaft, Technologie, Militär und Industrie. Der Wettlauf ins All, diese Space Race zwischen der USA und der Sowjetunion, war ein zentrales Element äh, diese, dieses Kalten Kriegs. Und die Eroberung des Weltalls, also das Lernen um äh, die erste Person, den ersten Astronauten im Aal, äh, das Sehen um den Mond, war nicht nur, es ging nicht um einen technischen Vorsprung, obwohl der sicher sehr zentral war, sondern es geht eben auch um eine ideologische Überlegenheit. Es gab damals eine enge Verbindung, wie es auch heute gibt, zwischen Militärprogrammen und der Raumfahrtindustrie. Und Wissenschaften nahm hier eine zentrale Rolle ein, Wissenschaft war zentral in dieser diese Zeit des Kalten Kriegs und wurde als Lösung für politisch kulturelle und soziale Probleme äh, gezogen. Auch diese äh, imperiale Formation, und hier sehen Sie, das ist nicht ein Land oder eine Metropole mit Peripherie, das ist äh, ein, ein, eine Formation, wie sie eben äh, Laura und oh, beschreibt, hat lange äh, wirkende, äh, hat eine lang, lange Wirkung. Es, heute prägt uns der Karteikrieg noch mit den einerseits mit den Umweltschäden, aber der Karteikrieg hat auch die Umweltbewegungen dann hervorgebracht. Also die Art und Weise, wie Dinge damals äh, so äh, physisch also materiell geschaffen wurden, wie eben auch ideologisch und äh, wissenschaftlich formuliert wurden, hatte lang andauernde Wirkung. Als Bild dazu ähm, der, ein Modell äh, von Sputnik, äh, der ersten äh, Satelliten im Aal. Das sind die beiden imperialen Formationen, die ich Sie bitte im Kopf zu behalten. Wir kommen jetzt endlich ähm, zum äh, Geschichte des Weltraumbahnhofs und der Siedlung Baikonur. Das heißt, wir kommen jetzt äh, auf das Thema des, wo ganz, wie ganz konkret, woher ganz konkret kommen jetzt diese Raketentürme und warum sind sie dort? Sie sehen hier das Bild, das ich glaube auch an Frau Mal geschickt hatte für die Ausschreibung. Sie sehen hier den Transport einer Soyuz-Rakete in Baikonur mit einer Eisenbahn zur Startrampe Das ist der Raumbahnhof Baikonur. Er liegt in äh, der südlichen Kasachstan, äh, in der Provinz Kyzylorda, Und äh, ist ein wichtiger Raumbahnhof. Es ist der erste und älteste Raumbahnhof der Welt, seit 1955, 1955 äh, in Betrieb genommen. Äh, ebenfalls äh, der erste Mensch im All, Jurika Garden, ist von diesem Raumbahnhof ausgestattet. Es bleibt ein Raumbahnhof von Bedeutung bis vor ganz kurzem war es äh, über längere Zeit der einzige Raumbahnhof, von welchem äh, Menschen äh, starteten in den Raum. Es war die äh, Verbindungsstelle zur äh, Internationalen Raumstation. Äh, kein anderer äh, Raumbahnhof hat äh, für zehn oder mehr Jahre äh, Menschen ins All geschickt. Äh, Cape Canaveral hat äh, die Space Shuttle mit dem äh, Ende des Space Shuttle-Programms Aufgehört das zu tun und äh, der chinesische Raumbahnhof Zhouzhuan äh, äh, hat kein Abkommen mit der, mit der ISS. Das heißt, äh, es könnte technisch, äh, könnte technisch äh, Menschen äh, zur ISS schicken, aber hat kein Abkommen. Baikonur wird äh, seit dem Zerfall der Sowjetunion der, von der russischen Raumagentur Roskosmos betrieben mit einem Leasingvertrag äh, von Russland mit Kasachstan bis 2020. 50 im Moment äh, dient äh, Balkonur militärische, wissenschaftliche und kommerzielle Raumfahrt. Das heißt, es werden Flüge nicht nur von Roskosmos betrieben, sondern es werden auch Flüge gemietet, Astronautenplätze werden gemietet, gerade für die RSS. Es werden auch äh, wissenschaftliche Experimente. Für wissenschaftliche Experimente werden Plätze äh, äh, gebucht. Ja, was ist die Geschichte von Balkonur? Balkon wird normalerweise auf die äh, Sowjetunion zurückgeführt, die ganze Geheimhaltung des Kalten Kriegs, also der Wettlauf, dieses Wettrüsten äh, ins All. Ähm, aus meiner Sicht ist das zu kurz gegriffen und ich möchte Ihnen kurz aufzeigen, äh, was die Geschichte, dieses Standorts ist, vor der, äh, bei dem, dem Entstehen der Sowjetunion. Und zwar datiert eigentlich dieser Standort mindestens zurück, äh, auf die, Vorsowjet äh, die, die russische Eroberung von Zentralasien, datiert normalerweise mit dem äh, Fall von Taschkent 1865, aber eigentlich ein gradueller Prozess über das 18. und 19. Jahrhundert. Ähm, mit dem, der Eroberung Zentralasiens begannen äh, begann Pläne dafür, da, die Region besser zu erschließen. Und äh, 1906 wurde dann der Bau der, mit dem Bau der Transaralbahn äh, begonnen. Die Transaralbahn verbindet Moskau über Orenburg mit Taschkent, und es ist äh, die erste Bahnverbindung nach, es war die erste Bahnverbindung nach Zentralasien neben der Transkaspischen Bahn, die aber nicht direkt nach Moskau führte. Äh, Bannbau war sehr wichtig in der russischen, auch imperialen Politik. Sie erlaubte politische und militärische Kontrolle, Logistik und Transport von Gütern und Beförderung von russischen Siedlern nach Zentralasien. Und ganz wichtig, sie ermöglichte auch den Transport von unverarbeiteter Baumwolle von Zentralasien in die Textilfabriken Moskau. Baumwolle war ein wichtiger Grund, wenn nicht der Hauptgrund auch für die Eroberung von Zentralasien. Die Bahnlinie ersetzte zum Teil Karawanen, also Sie können sich vorstellen, dass hier eine deutliche Beschleunigung der Transportmöglichkeiten nach der Kapazitäten stattfand. Und diese Arterie eben russische militärische Kontrolle, koloniale Ausbeutung und industrielle Moderne, wo Baikonur dann schlussendlich gebaut wurde. Ein anderes wichtiges Element ist natürlich die Verschiebung von Truppen. Äh, Russland konnte über diese Bahn Truppen verschieben nach Zentralasien. Das wurde auch getan, zum Beispiel bei den Aufständen 1916, der Möglichkeit, Truppen rasch nach Zentralasien zu bringen. Ähm, ja, wo, Hier auf der Karte sehen Sie noch einmal, Sie sehen die, die, die, die Zuglinie ansatzweise. Orenburg ist jetzt nicht vermerkt mit dem der Pfeil. Zeigt auf den Standort von Baikonur, Sie sehen unten Taschkent als Ort. Der Standort für den Weltraumbahnhof wurde als Standort für den Weltraumbahnhof wurde schlussendlich Tjurtam gewählt. Ich bin sicher, dass Sie von Tjurtam und mit ziemlicher Sicherheit noch nie gehört haben. Tjurtam ist ein kleines Dorf. An, der, an, an einem Bahnhof, an dieser Trans-Aral-Bahn. das ist unklar und auch umstritten zwischen der kasachischen Regierung und der russischen Regierung heute, wie äh, wann dieses Dorf entstand, aber es ist wahrscheinlich, dass es gegründet wurde durch die Installation einer Wasserpumpe. die liegt am einer äh, der Haupt beiden Hauptflüsse Zentralasiens, damit die, der Wasservorrat der Dampfeisenbahnen äh, wieder aufgefüllt werden kann. Das war eine Pumpstation. Äh, dieser Standort wurde ausgewählt als Teststandort, äh, für, erst für Interkontinentalraketen, bevor er dann äh, zum, zum Raum, äh, Weltraumbahnhof umfunktioniert äh, wurde. Es gab äh, verschiedene mögliche Standorte damals, die in äh, Erwägung gezogen wurden, in, äh, sowjetischen Regierung die Kaspische Region, die Volga. Tyrotam hatte einige Vorteile, die direkt aus dieser kolonialen Geschichte kommen. Eine Bahnverbindung zu den industriellen Zentren der Sowjetunion. Sie müssen sich vorstellen, das war die einzige Verbindung, die damals existierte. sie hat, hat eine Nähe zum Äquator, ohne gleich an der internationalen Grenze zu sein. Das war wichtig für die orbitale Mechanik die Art und Weise, wie sie äh, Raketen in die Umlaufbahn äh, schießen. Es hat eine genügend große Fläche für einen Raumfahrkomplex und es war perfekt genug, um es geheim zu halten. Und, denke ich, sehr wichtig, es hatte die Möglichkeit für Flugbahnen ostwärts über, wie das zitiert wurde, wenig besiedeltem Gebiet. Der Bau von Baikonur, das sowjetische Beteiligungsministerium, pachtete Land von der kasachischen SSR, um das Baikonur zu ermöglichen. Der Weltraumbahnhof Baikonur ging dann noch mit einer Siedlung einher, wo Personal untergebracht wurde. Da gab es verschiedene Namensgebungen, von Sarja, Morgenröte, zu Leninsk, zu Vistagraz, Sternstadt, Baikonur. All das geschah unter um strenge Geheimhaltung. Es gab auch einige Verwirrungen und der Standort war 300 Kilometer weit. Eine weitere Siedlung ist mit dem Namen Baikonur. Aber westliche Beobachter hat eigentlich genaue Kenntnisse zu Baikonur bereits 1960. Und es ist schwierig, sich vorzustellen, dass die sowjetische Regierung die, die, die eigentlich Entwicklung nicht antizipierte, die sie mit dieser Raumfahrt förderte. Das heißt, äh, äh, äh, ist ist wahrscheinlich, die, die ganze Geheimhaltung war auch äh, vermutlich nach innen gerichtet. Die Siedlung wuchs äh, stark während des sowjetischen Mondprogramms in den 1960er Jahren und hatte äh, 100.000 Einwohner in, in den 80er Jahren. Ja, was bedeutet die Raumfahrt? Denn äh, in der Sowjetunion, ich hatte es bereits äh, angetönt es war ein zentrales Element der sowjetischen Moderne. Sputnik und äh, Gagarins Flug hatten große ideologische Bedeutung für die Sowjetunion. Äh, es war es bestätigte eine der, der, der zentralen äh, Rechtfertigungen für sowjetische Herrschaft und das war äh, technische Fortschritte und wissenschaftliche Rationalität. Es bedeutete auch ein Ziel für die Natur, die eben durch Vernunft und Aufklärung bedingt war nicht durch einen Gott. Und äh, dieses Thema der sowjetischen Moderne äh, zieht sich durch ganz äh, verschiedene Bereiche. Ich möchte Ihnen das jetzt erst äh, Ihnen das etwas anschauen an der Siedlung Baikonur, über die viel weniger eigentlich gesprochen wird. Es wird mehr über den Raumbahnhof gesprochen. Ähm, die Siedlung Baikonur war für administratives und technisches Personal des Bahnhofs gedacht. Es war eine geschlossene Siedlung, also die Sowjetunion hatte grundsätzlich ein internes Passsystem, sie konnte nicht, sich nicht einfach frei bewegen, aber sie hatten auch die, ähm, äh, es gab auch geschlossene Siedlungen mit strategisch wichtigen militärischen oder wissenschaftlichen Institutionen und Einrichtungen, die nur, äh, die, so genannt, äh, die nur auf spezielle Bewilligung äh, betretbar waren. Baikonuas Siedlung uh, ist ein Abbild sowjetischer Urbanität, Zeit, mehrstöckige Wohnblocks, Park, zentrale Parks, Kino, Theater, Haus der Kultur, Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur, vielleicht ein Erholungsort in der Nähe. Es war eine sogenannte Siedlung städtischen Typs, wie man das nannte, Basjolkarospovetipa, wie die ganz viel in Zentralasien gebaut wurden, gerade auch um Minenorte. Es sind Siedlungen, die meistens von Grund auf neu erschaffen wurden. Das sind Siedlungen, die primär russisch-historische Referenzen hatten, also russische Straßennamen und kulturelle europäische, klassische Musik und nicht die, die, die kasachische in diesem Beispiel förderten. Das sind eigentlich Elemente, die wir anderswo auch finden. Ästhetisch war äh, das funktionalistische und minimalistische Modernismus der Fruschhoff-Periode, das ebenfalls eigentlich die äh, Raum, die ganze Raumfahrt, die Infrastruktur der Raumfahrt prägt. Bewohnt war Baikonur primär von russischen und anderen europäischen Nationalitäten. Die Standardsprache war russisch. Baikonur hatte privilegierten Zugang zu Konsumgütern. das war die sogenannte Moskauer Versorgung, bis Bitschenia immer noch sehr in Erinnerung gelobt in Zentralasien. Es handelte sich um eine Wirtschaft mit Defizit, mit vielen Gütern, die nicht erreichbar war, nicht erhältlich war. Diese Kleinstädte hatten besseren Zugang. Es gab also enge, diskursive und materielle Verbindungen zu den sowjetischen Machtzentren. Es war in diesem Szenen ein Außenposten, wie viele andere auch, den entfernten und nicht-europäischen Gebieten der Sowjetunion. Ich zeige Ihnen hier ein Bild, das sind die Wohnblocks. Das, war der, das ist der Platz, wo Lenin auch heute, das sind vor kürzlich aufgenommen, hier, wo Lenin wieder oder immer noch steht. Was war das Umland von Balkon was war rund um diese, diese, diese äh, Insel, äh, diese Außenposten äh, russischer Kultur. Balkonos stand auf der katalchischen Steppe mit rauen klimatischen Bedingungen. Es um, war umgeben von einer ruralen Welt von Viehzucht und Ackerbau, organisiert in staatlichen und kollektiven Betrieben. Der Begriff äh, kollektiver Betrieb, Kalkhoes, war immer auch ein negativer, Begriff im russischen Sprachgebrauch es war eine abschätzige Bezeichnung für die ländlichen Gegenden und der Rückständigkeit. Äh, östlich von Balkonur wurde als Downrange, äh, also unterhalb von Balkonur, als Fallzone von Raketentürme verstanden. Ähm, Außerhalb von Balkonur und die Fallzone war eigentlich alles die Kehrseite von sowjetischer Moderne, rückständiges, rurales, indigenes Ödland. Ja, die kasachische Städte, das ist auch die Verbindung zu meiner äh, bisherigen Forschung. Ähm, dieses Verständnis der kasachischen Städte äh, als Irland ist etwas, was wir nicht erst in der Sowjetunion verorten können, sondern ist ebenfalls ein koloniales Erbe. Es ist etwas, was äh, in der v vorsowjetischen Zeit stark geprägt wurde von der russischen Verwaltung und Ingenieuren, spezifisch auch in Verbindung mit Bewässerungsprojekten, die Bezeichnung für Steppe war oft leer, tot, verlassen und trostlos. Gleichzeitig, und das mag paradox sein, war die Steppe auch ein, hatte die Steppe ein Potenzial in diesem Verständnis, man kann etwas daraus machen, wenn man es nur richtig anstellt und die lokalen Leute haben es eindeutig nicht richtig angestellt oder die haben es sogar früher äh, Anstrengungen zunichte gemacht. Baikonur äh, ist eine Russifizierung von Baikonur und das heißt auf Kasachisch ist eine mögliche Interpretation reiche Erde, fruchtbares Land und es weist darauf hin, dass gleichzeitig dazu, dass die Steppe als ähm, Raketentürme der definiert wurde, sie auch das Potenzial hatte für die Neulandeschließung. Also die Neulanderschließung und Khrushchev ging eigentlich gleichzeitig mit der Erstellung von Baikonur als Raumbahnhof einher. Und das eröffnet Ihnen vielleicht ein bisschen die Komplexität, diese Idee eine Städte als defizitär mit Potenzial das Potenzial kann realisiert werden an gewissen Stellen, aber daneben ist es Ödland und ähm, eine Schotthalte. Interessanterweise, dieser Begriff Neuland auf Russisch Zilina ist polysemisch. Ich möchte jetzt auch nicht im Detail darauf angehen, wurde sowohl für landwirtschaftlich ungenutztes Land wie auch für das Weltall verwendet. Also diese Erschließung des sowjetischen Moderne Neulands wie auch im Weltall hatte deutliche Parallelen, und Gagarin hat also einen Orden bekommen für die Eroberung von Neuland. Ich zeige Ihnen noch einige Bilder. Es ist nicht die ähm, kasachische Steppe, das ist die junge Steppe in äh, Usbekistan, zu der ich gearbeitet hatte. Diese Idee des Ödlands, ein Archivbild und dann die Vorstellung, dass äh, sie eben erzwungen werden muss, erkämpft werden, besiegt werden muss. Und ich mag dieses Bild, weil es so grafisch zeigt, mit welcher Wucht und Macht dann dieses Land gezwungen wurde, auch produktiv zu sein. Sie sehen es, was ich Ihnen jetzt in diesem Teil etwas nahe äh, bringen möchte, ist diese, diese Spannung zwischen Baikonur, der Abschussrampe, der Siedlung und dem Umland, das als Ödland definiert ist. Und ich hoffe, Ihnen da etwas aufzuzeigen, wie diese Spannung, also diese Definition, eben nicht etwas ist, was nur zufällig entstanden ist, sondern was eben auch Geschichte hatte, was auch äh, bestimmte Denkweisen, durch bestimmte Denkweisen entstanden ist. Ich möchte mich jetzt noch der Kategorisierung und Hierarchien, äh, Hierarchien der Raumfahrt zuwenden. Ähm, eine Folge dieser Dynamiken, dieser Formation war nicht nur, dass Land klassifiziert wurde, sondern eben auch Menschen. Also die Raumfahrt, um äh, es ganz direkt zu sagen, schuf zwei Typen von Menschen, einerseits die Kosmonauten als Helden, Heldinnen, meistens Helden der Sowjetunion und Vorhut der Menschheit in all. Auf der anderen Seite schuf sie die spär spärliche Bevölkerung, äh, rurale Viehzüchter und Landwirte, welche Raketentürme und giftigen Treibstoffen ausgesetzt werden. Äh, ebenfalls gab es äh, geschlechtliche und ethnische Hierarchien. Äh, Kosmonauten waren fast ausschließlich Männer, mit der Ausnahme von Valentina Tereshtina, eine Frau, die äh, propagandistisch auch sehr stark ausgeschlachtet wurde. Äh, und es waren praktisch ausschließlich ethnische Russen. Ähm, die, die Webseite Astronauts of Kazakhstan äh, listet drei ähm, Astronauten. Der erste Astronaut ist äh, Dr. Äh, Albakirov. kirov der erste Kasachische im Raum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Es gibt eine sehr schöne Darstellung von äh, Andreu Ujica im äh, Film ähm, Out of the Present, wo dargestellt wird, dass er nach einigen Tagen zurückgesendet wurde, weil er nicht das richtige Training, nicht die richtige Ausbildung hatte. Zentralasiaten sind generell untervertreten, waren generell untervertreten in Wissenschaft, Technik und Industrie. Bis heute gibt es verschiedene Debatten dazu, ob es aktive Diskriminierung war oder kulturelle Präferenzen. Ähm, ich möchte Ihnen dazu noch einige Bilder zeigen. Hier ist das Bild, die Darstellung des ersten, der ersten Klasse, der ersten Kategorie von Menschen, die äh, Kosmonauten als Helden, als, als Vorhut der Menschheit im All. Sie sehen verschiedene Helikopter, die ausgesendet wurden. Die Kapsel in der Mitte ist ein Blick aus einem Helikopter, äh, die, die, die, die mobilisiert werden, um diese äh, die, die Astronautinnen, wenn sie landen, zu bergen. Und das zweite ist das Bild eines kasachischen Hirten, ähm, der seine Herde über äh, eine Stadt, das ist glaube ich, eine ähm, Landebahn äh, treibt, von wo aus diese Helikopter starten. Ich zeige noch ein drittes Bild, äh, das vor kurzem äh, aufgenommen wurde, in ähm, äh, Balkonur, im Sied, äh, Siedlung Balkonur dass äh, zumindest äh, Hinweis dafür die Möglichkeit gibt, dass es auch in Baikonur heute noch eine ethnische Stratifizierung gibt von äh, Aufträgen, die beiden Damen, die Sie im Vordergrund sehen, äh, das Putzpersonal, äh, Reinigungspersonal ist, sie tja, sind mit Sicherheit nicht äh, los. Innen. sind vermutlich Kosachinnen oder andere Gruppen. Ja, Raketentrümmer als imperial Schott. Es gibt auch einen wichtigen Moment, denke ich, den ich hier besprechen wollte: Was passiert mit Balkon nach dem Zerfall der Sowjetunion? Äh, der Zerfall der Sowjetunion kam als Schock für Zentralasien. Äh, die zentralasiatischen Staaten waren unter den letzten äh, Republiken, die sich unabhängig erklärt haben. Zentralasien war äh, ganz stark äh, subventioniert in der Sowjetunion. Es gab ganz viele Transfers von den Industrieregionen im, östlichen Teil, äh, im westlichen Teil äh, nach Zentralasien. Ich hatte bereits gesagt, eine Folge davon war, dass die ehemaligen Sowjetrepubliken mit dieser Idee der Nationalitäten zu Nationalstaaten waren. Dies war natürlich für den Raumbahnhof und der Siedlung Balkonor eine Herausforderung. Plötzlich äh, befand sich Balkonor auf kasachischem Territorium. Das Territorium wurde, da es eben mal gepachtet wurde vom Zentralstaat, stellte Russland Anspruch an diese Infrastruktur und an das Territorium mit der Begründung, dass Russland der Nachfolgestaat der Sowjetunion sei. Es ging um natürlich enorme finanzielle Vermögenswerte dieser Infrastrukturen. Es ging auch um eine Kontinuität von Raumprogrammen. Mir, die Raumstation war damals noch im Umlauf und ist eine ganze Weile lang weiter im Umlauf geblieben. Mir hatte auch Astronautinnen zu Seezeit, Kosmonautinnen, die den Zusammenbruch der Sowjetunion von mir aus beobachtet haben. Ähm, schlussendlich äh, wurde die Beziehung in einem Vertrag von 1994 geregelt. Äh, Pacht von Baikonur von 115 Millionen US-Dollar pro Jahr wurde dann auf äh, bis 2050 erweitert. Was heißt das heute für Baikonur? Das Territorium von Baikonur gehört zu Kasachstan, aber Russland via Roskosmos übt eigentlich eine Quasi-Souveränität aus. Es gibt weiterhin einen beschränkten Zugang zu äh, Baikonur. Äh, russische Rubel sind das Zahlungsmittel in Baikonur und die Quasi-Souveränität von Baikonur fluktuiert entlang der äh, Flugbahnen, weil mobile Teams, AstronautInnen und Raketentürme bergen. Diese Quasi-Souveränität wird angefochten von SchrotthändlerInnen im Rennen um Altmetall. Äh, ich komme dann noch einmal auf das Bild. Es geht um Leichtmetalle, Titan- und Aluminiumverbindungen wie Kupferdraht. Aber es geht auch, diese Türme werden auch für lokales, als lokales Baumaterial, Spielplätze, Schlitten für Kinder und Museumsexponate verwendet. Ich komme jetzt kurz vor Schluss noch einmal zurück. Who else? Die Frage, who else do you know in the world that lives under the paths of rockets, wie der Aktivist fragt. Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass es eine Reihe von historischen Gründen gibt, warum heute Menschen unter der Bahn, unter diesen Flugbahnen leben. Es geht um ein Aufeinanderfolgen und Überlagen verschiedener imperialer Formationen, vom Russischen Reich mit der Kontrolle von Zentralasien zur sowjetischen äh, Konstellation von äh, Nationalitäten und äh, der, der, also Imperium der äh, Nationen, zum Kalten Krieg mit der Kompetition, äh, mit dem Wettkampf um äh, das, das All. Und, dass diese, diese, und dann die postsowjetische Situation, eine Machtbeziehung in diesem postsowjetischen Raum, wo Russland nach wie vor eine dominante Stellung hat. Ich hoffe, Ihnen damit aufgezeigt haben, dass es eben hier sich um diese Langlebigkeit von materiellen und symbolischen Strukturen und dass es zu kurz greifen würde, wenn wir uns diese Türme nur vor dem Hinblick der Gegenwart anschauen würden. Ich denke auch, dass es eine wichtige Korrektur ist, der gängigen neoliberalen Analysen von äh, Raumfahrt, weil äh, ein Fokus auf Kapitalismus zwar erklären kann, warum diese äh, Raketentürme entstehen, sie entstehen, weil Bedarf besteht an äh, der Eroberung des Weltraums, an Plätzen, an der Versorgung, aber sie können nicht erklären, wem diese Türme dann auf den Kopf fallen und warum diese Gegend überhaupt als Schutzstandort definiert ja. wurden. Und äh, mein, ich komme da damit auch zurück auf die Ziele, wenn wir über Raumfahrt nachdenken, in der Geografie ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur ein technisches oder astrobiologisches Thema ist, sondern es ist eben auch ein konkret politisches und geografisches, weil Raumfahrt eben auf der Erde solche Strukturen verstärkt, mobilisiert und neue Strukturen schafft. Und nicht zuletzt etwas wenig nah jetzt am Thema ökologische Transformation, denke ich, ist eben auch sehr wichtig, dass wir diese Prozesse ökologische Transformation auch mit einem historischen äh, Blick äh, von einer historischen Perspektive her verstehen. Damit hätte ich geschlossen. Ich zeige Ihnen noch einmal das Bild und ich weise Sie darauf hin, dass am Horizont ähm, diese Lastwagen. Äh, Bereits, ähm, sich nähen und es sind mit äh, 2000, äh, mit sicher, ziemlicher Sicherheit sind den Lastwagen, von Altmetallhändlern, die äh, diese Raketentürme äh, für Altmetall äh, zu bergen versuchen. In diesem Zeitraum wurden sie vermutlich noch nach China äh, weiter verschickt und weiter verkauft. Ja, ich habe soweit geschlossen und freue mich auf Ihre Fragen. Ich habe einen herzlichen Dank. Ich Vertrauen darauf, dass der viele Anknüpfungspunkte auch hat zu den letzten Vorträgen, weil wir <lacht> immer wieder mit diesen Infrastrukturen zu tun haben, die eigentlich aus dieser engen Verschmelzung kommen, der Republik unter das Netz. Das wäre überall diesen Spuren der also Sowjetischen Moderne auch, die sich bis heute nachziehen und dann eben auch diese Infrastruktur, nicht vor Ort sind, aber jetzt schon ich nicht. Nein, das ist. nicht Aber, wenn Sie doch mal eine Frage Soll ich Fragen selber entgegennehmen oder zu? das ein bisschen ja. Also, wenn. die Jetzt funktioniert möchten Also die Geschichte der Türme ist so, dass äh, am Beginn äh, beim Bau, äh, der, der, beim DBM von Balkonur wurden die am Anfang eigentlich alle eingesammelt und dann hat der, der Raumverkehr einfach so stark zugenommen, dass äh, sie mehr und mehr liegen geblieben sind. Äh, ich kann Ihnen nicht Auskunft sagen, äh, wie äh, Auskunft geben, wie häufig oder wie oft, dass der Fall ist, dass die Türme nicht in die vorgesehenen Zonen fallen. In den vorgesehenen Zonen sollten sie im Prinzip keinen Schaden anrichten. Und das ist aber auch nur Theorie, weil Zentralasien Zentralasien ist und sie möglicherweise nicht davon ausgehen können, dass sich niemand in diesen, aufhält, in diesen Zonen aufhält. Was jetzt ist, ist... Nach dem Zerfall der Sowjetunion äh, war diese Türmebeschaffung etwas sehr Aktives. Und zwar wirklich für das Altmetall. Und ich denke auch, dass das erst vor kurzem jetzt ist, seit vielleicht 15 Jahren, seitdem äh, Balkonur wieder diese mobilen Teams schickt, die sie einsammeln sollen. Und äh, von, gerade von dieser Zeit, und Sie sehen es, ein Datum, das, das Bild ist datiert mit 2000 ist davon auszugehen, dass sehr viele Türme äh, lokal geborgen wurden und dann ganz für verschiedene Zwecke verwendet wurden. Die Problematik davon, also die, die Situation war eine, äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine desolate wirtschaftliche Lage die dazu geführt hat, dass Menschen versuchten, sich zu behelfen mit Baumaterialien, auch ungewöhnlichen oder mit Möglichkeiten, Geld zu verdienen, die vorher nicht notwendig waren, also mit diesem Verkauf von Altmetall. Das hat sich sicher in der Zwischenzeit etwas geändert. Heute sind es meist professionelle Schrotthändler, die dann wirklich diese Türme in Einzelteile zerlegen, und dann auch verkaufen, das heißt eben diese Titan- und Aluminiumverbindungen, die auseinandernehmen. Das ist aber natürlich, also toxisch ist relativ gefährlich. Ich kann Ihnen aber nicht so viel sagen, ich hatte nie die Möglichkeit, die Möglichkeit mit so jemandem zu sprechen. Äh, über die Häufigkeit, das ist, das ist nicht, es gibt keine Daten, die dazu erhoben worden sind, meines Wissens. Können einfach die Frage stellen, ich wiederhole sie hier ins Mikrofon, damit in der Zukunft, um das auch Frage, Ich weiß nicht, okay. <lacht> <lacht> Der wird kontrovers beurteilt. Einerseits ist es eine Einnahmequelle, allerdings wird auch immer angefochten, der Betrag sei zu tief. Andererseits verlangt Kasachstan hat ein eigenes Raumfahrtprogramm und ist eigentlich in einem Joint Venture mit dem russischen Raumfahrtprogramm äh, gemeinsam äh, Raumfahrtprojekte zu beteiligen. Meine Vermutung ist, ähm, dass das dort trotzdem sehr stark russisch dominiert ist. Dann gibt es das Problem, diese Umwelt, also die Umweltproblematik mit dem Hydrazin, also mit dem Treibstoff. Äh, dort gibt es eine ähm, NGO, die im Auftrag des... Naja, zentralasiatische NGO, die staatsfinanziert ist, die im Auftrag der Regierung diesen, diesen Problemen nachgeht, aber die, die, die nicht ist, die kritisiert wird von AktivistInnen, die der zitiert, die, die Situation ist, denke ich, nicht ganz so eindeutig. Es ist sicher eine Einnahmequelle. Kasachstan sieht hier auch die Möglichkeit, sich zu profilieren. Eine Raumfahrtnation ist nach wie vor etwas. Das sind nur die großen Nationen. Auch wenn heute 72 Länder weltweit ein Raumfahrtprogramm haben, heißt das überhaupt nicht, dass alle aktiv sind. Dann gibt es die Diskussion, dass Russland diesen Raumbahnhof gerne verkaufen möchte an einen privaten Investor, also diese New Space. Es gibt mehr und mehr jetzt kommerzielle AnbieterInnen in diesem Bereich, die kommerzielle Flüge betreiben. Sie kennen sich SpaceX von Elon Musk, haben Sie wirklich gehört. Es gibt auch Rocket Lab, es gibt uns viele. Und dort gibt es dann auch wieder diese ähm, Kontroversen. Äh, Russland ist daran, einen neuen Raumbahnhof zu bauen im, im Norden, im Nordosten. Also es ist, es ist eine dynamische Situation. Und gleichzeitig denke ich, was mich hier beschäftigt ist, auch wenn Russland diesen Raumbahnhof an einen privaten Anbieter verkauft, der Schrott wird immer noch den gleichen Leuten auf den Kopf fallen. Und das denke ich, ist, ist schon eine Problematik, die, die, die aus dieser ganzen Geschichte hervorgeht. Es gibt was im Chat jetzt. Um, ja. Was ich würde. Um, um, Zusammenhang. Zwischen Rettungsschulen äh, und Kapitalismus. <lacht> <und der lacht> Bei Und dann zum, wie jetzt, heute China und dann der Zusammenhang zwischen der Frage des Kapitalismus und ich habe jetzt die erste Frage, habe ich verstanden, im Sinn von, war die Sowjetunion kapitalistisch? Und die zweite ist die Rolle von China in der Raumfahrt. Äh, da muss ich kurz nachfragen. Es wird hier geschrieben, dass die Frau China verantwortlich ist die das Ja. Ja. Ja. Ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Sowjetunion kapitalistisch war. Mein Punkt mit dem Kapitalismus war mehr, zu sagen, wenn wir das jetzt aus einer kapitalistischen Perspektive anschauen, von wie heute Raumfahrt betrieben wird und Raumfahrt äh, besteht, ist Raumfahrt in Balkon ist primär kommerziell, ähm, dann ist das zu kurz gegriffen um zu verstehen, warum diese raketentürme dort hinfallen, wo sie fallen. Ähm, ich, äh, ich würde nicht sagen, dass die Sowjetunion kapitalistisch ist. Die Sowjetunion hatte ihr eigenes äh, komplexes äh, Wirtschaftssystem mit Versuch von Modulierungen, kapitalistische Preise in den 1960 er das aber schlussendlich nie gegriffen hat. Ähm, aber, aber ich glaube, da, das könnten wir so nicht sagen. China, ja, absolut. China ist natürlich ein ganz großer Player, jetzt in der Raumfahrt. China hat viele Raketenscharts äh, von Xichang äh, oder Zhejiang. Äh, die Türme fallen über Heilongjiang, das ist äh, die, der Nordosten, äh, die Provinz im Nordosten, äh, werden aber dort, das ist Sperrgebiet an der Grenze von Nordkorea, und die werden staatlich eingesammelt. Äh, ich, einige davon werden auch ausgestellt, zum Beispiel im Nationalen Museum für Aviatik. Generell, ich weiß zu wenig darüber und ich denke, es ist ganz schwierig, darüber Informationen zu erhalten, ob es zum Beispiel diesen illegalen oder halblegalen Handel gibt mit diesem Material. Die gegen das nicht zugänglich. Ebenfalls ist die Raumfahrtforschung nationalen Sicherheitsparadigmen unterworfen in China. Es gibt nicht viel Forschung dazu. Wer aus dem Chat, welcher Anleitse, Kasachja, hatte den Vertrag von 1994 im Jahr 2015 in Engel? Vielleicht gibt es noch andere Anleitse aus der Finanzierung. Das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, dass ich die Details der Verhandlungen nicht, natürlich nicht kenne. Kann mir den Anreiz vorstellen, eben auch äh, die, die, dieses, diese Aspiration, eine, auch eine Raumfahrnation zu werden, in ganzen Nationenwerdung von Kasachstan, äh, dem vorausgeschickt wird, äh, äh, für sie ähm, die post-sowjetisch-zentralasiatischen Staaten entstanden vor einem Problem nach der Unabhängigkeitswerdung. Sie wurden als Nationalstaaten definiert, hatten aber keinen wie das gängig ist für die Nationalstaaten, keine Erzählung, warum dieses Nationenwertung notwendig und zwingend und un oder war und das war ein ein, ist ein Bereich, in dem wir äh, in den letzten und jetzt weniger, aber in den ersten zehn Jahren sehr viel danach gesucht war, wie können wir denn uns jetzt als Nation Positionieren, welche Geschichten erklären, dass wir jetzt eine Nation sind und wie äh, profilieren wir uns jetzt in diesem Nationalstaat eben, internationalen Ebenen. Ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass das ein Interesse war, also die, das Profilieren von kasachischen ähm, Raumfahrt. Es gibt diese Seite Astronauts of Kazakhstan. Es gibt auch die Raumfahrtagentur Kasachstan und die Infrastruktur war da, aber ich denke da kaum, dass Kasachstan alleine dieses Raumfahrtprogramm hätte stemmen können. Die Option war ja Privatisierung gewesen, wie New Space, oder dann was doch besser bekannt, wenn auch nicht sonderlich geliebt war, Roskosmos. So stelle ich mir das vor. Ich, das ist aber eine spekulative Erklärung. Vielleicht erst nächsten Mal wollen wir beide Fragen nehmen und dann schauen. Ja, Sie Sie davon noch. Ja, klar. ja. Ja, dann ja, ich bin nicht ganz sicher, ob mein Mikro wieder funktioniert, vielleicht habe ich hab's verstanden. Frage sehen, ja. also, Chat, ich Ihre Frage ist, ähm, was hat warum verbinde ich Kapitalismus, also Raumfahrt mit Kapitalismus? Und Sie bringen, haben das Beispiel von Satelliten angebracht, äh, dass äh, aus Ihrer Sicht eben nicht unbedingt kapitalistische Motivationen oder äh, Beweggründe äh, jetzt hat. Nicht auf Weise, ja, nicht Weise. Ich es versuchen. Ja, das ist die also, danke für den wie du dich diesen Gegenstand also näherst aus der Forschungsperspektive und also wie du. Forschung sozusagen deine Empirie, also wie, wie sieht die aus, deine Daten? Also ich habe jetzt, also ich fand das total interessant. Also du hast ja verschiedene ähm, Quellen zitiert. Oder? Also vielleicht kannst du einfach sagen, wie du den Bestand erforschst. Das vielleicht auch für, für die Studierenden, ja. aber ich auch für viele andere. Ja. Also, ja. ja. Danke. Achso, dann äh, wird würde ich bei Frage 1 beginnen, die Frage äh, vom Kapitalismus. Ähm, ich gebe Ihnen recht, also Kapitalismus, äh, Raumfahrt lässt sich überhaupt nicht ausschließlich äh, durch kapitalistische Systeme äh, erklären. Gleichzeitig wird Raumfahrt zunehmend eingenommen, also so argumentiert, die Sozialwissenschaft äh, von kapitalistischen Mechanismen, das heißt betrifft Bereiche wie Off-Earth-Mining, also die die, die die Frage von, können wir Ressourcen generieren. Es betrifft auch Satelliten, wer kontrolliert, also welche GPS-Systeme äh, kontrollieren gewisse Gegenden und was bieten wir Ländern an, wenn sie unser GPS-System äh, akzeptieren. Das macht China zum Beispiel. Also es, es, es, es, oder dann die Frage eben, wer stellt Raketen bereit, wer, wer schafft die kompatiblen Bestandteile. Es gibt auch erste private Launch-Plattformen, Abschlussrampen, wo Sie per, ähm, per Webseite Ihren Launch, also Ihren Abschuss, äh, buchen können, äh, für einen Minisatellit, äh, was auch immer Sie raufschießen wollen. Äh, es, man sieht eine zunehmende eigentlich äh, Vereinnahmung, dieses Bereich der Bürger rein äh, von Regierung gestemmt worden, durch, durch kapitalistische Mechanismen. Und deshalb denke ich auch die, Forschung, die Forschungsperspektive zielt sehr stark auf diese Neoliberalisierung des Bereichs ab. Und mein Punkt hier war äh, gleich ein bisschen diese Debatte zu verstehen. Ich denke, diese Forschungsperspektive erklärt uns vielleicht ähm, Prozesse hier, äh, wie sie jetzt ablaufen. Bin Akto, äh, ich bin Aktor XY und möchte gerne dieses äh, das in den Weltraum schicken, das heißt, ich buche bei Roskosmos eine äh, Raketenladung äh, und dann fällt die Türme, fallen die Türme auf die äh, Steppe. Was ich, was ich hier sagen wollte, ist äh, das erklärt, wie die Türme vielleicht kreiert werden, und erklärt nicht warum sie eben dorthin fallen. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen auseinandernehmen. Ich gebe zu, das gibt es einige Überlappungen, die man noch besser ausleuchten könnte. Ähm, wie erforsche ich dieses Gebiet? Ähm, äh, was Frau Thieme gefragt hat, äh, also hier, also hier handelt es sich äh, um ein, so ein Paper, äh, handelt es sich rein um, um Sekundärliteratur. Ich habe keine primären Daten zu diesem, ähm, zu diesem Feld. Äh, es, es geht mir auch jetzt in diesem Paper weniger darum, empirisch nachzuforschen. Das ist ein anderes ganz wichtiger Bereich, der mich interessiert, ist wirklich diesen Weg, diese Raketentürme von Hightech zu Schrott zu verfolgen. Aber hier geht es mir mehr darum, äh, genau hinzuschauen, wie können wir denn das verstehen, dass diese Aktivisten eben fragt, warum und nehmen es wählen. Müssen wir unter diesen Türmen leben und mit meinem Hintergrund von Zentralasien äh, war mir klar, da gibt es vermutlich eine ganze Reihe, also gute historische äh, Gründe oder Machtbeziehungen, die dazu führen, dass tatsächlich heute das noch passiert. Und das war mir wichtig hier zu zeigen. Es hat vielleicht etwas damit zu tun, dass ich denke, dass man das nicht auch historisch betrachten sollte, wenn man es wirklich näher auch verstehen würde. Was ich mir wünsche und was im Moment nicht realisierbar ist, ist eine Ethnographie äh, von Raketentürmen in Kasachstan, die wirklich diesen äh, Türmen nach, diese Verschiebungen von Verständnis von Materialität, von Wert, dann darlegt, wie kann etwas, das wirklich absolut Hightech, Modernität ist, innerhalb von Sekunden Schrott werden. Ne? Und was machen die Leute dann in diesem Wiederbewertung dieses Schrotts? Wie wird das wieder zu wert? Und das interessiert mich wirklich. Ich ist im Moment ist der Situation. Das ist wichtig, das ist eine empirische Forschung. Wird es in Börser, ob wir eine nach den Unfällen, nach den Unfällen, nach den Unfällen, nach den Unfällen, nach den Unfällen, nach Vielleicht, ganz kurz. nach nach den Unfällen, Beurteilung der Zukunft wir hier noch nach, nicht nach Raketen-Schienen verschieben werden. Da nicht alle also Raketen-Schienen aus dem Verkehr gezogen Das ist eine technische Frage, die ich nur bedingt mit meiner Kenntnis beantworten kann. Ähm die sowjetische Raumfahrt äh, beruhte stark auf diesen Prototypen, die auch kompatibel sind mit der ganzen Infrastruktur, das heißt die Soyuz und die Proton Raketen. Mir ähm, ist Hydrazin Heptil äh, ein Begriff als Treibstoff. Ich bin leider nicht kompetent, um da Auskunft zu geben, welche neuen Typen im Moment in Entwicklung sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier auch etwas passiert. Äh, da muss ich leider passen. Ähm, tut mir leid. Ja. Ja. Ich denke, das ist eine absolut berechtigte Frage. Das Meer ist sagen wir, genauso problematisch, schlussendlich. Es wäre spannend, sich zu belegen, was bedeutet denn, warum ist denn das Meer die bevorzugte Lösung äh, zu Artensterben, es könnte auch zur Gefährdung von äh, Schifffahrt, von Fischerei ähm, führen. Ähm, trotzdem ist es, soweit ich weiß, die bevorzugte Lösung. Auch diese Teile werden eingesammelt, äh, werden geborgen. Äh, ich finde, also für mich, was mich hier an diesem Fall ähm, wirklich, denke ich, irgendwie beschäftigt hat, ist wirklich dieser explizite Fokus auf dünn besiedeltes Land. Also diese Idee, es ist zwar Land, aber es macht eigentlich nicht so viel, weil es lebt sowieso fast keine dort. Und diese, diese ganze Idee, denke ich, kommt jetzt an diesem Beispiel sehr, sehr schön, kann man sehr schön aufzeichnen, welche Überlegungen, wie, eben, wie Gebiete... Äh, konditioniert werden, wie sie äh, auch beschrieben werden, wie, sie, wie man Ödland schafft. Und das wird vielleicht am Meer etwas weniger gut sichtbar. Und das könnte ich, das tatsächlich den Unterschied in den Möglichkeiten zu verstehen, wie schaffen wir Ödland, wie bestimmen wir, dass etwas keinen Wert hat oder eine Abfallhalde ist. Ne? Eine Abfallhalde für, äh, also die denke ich, dass, dass gegen die, die, die andere Kehr, die Kehrseite von einer hochmodernen Hoch, ja, hochmodernen, hochtechnologischen ähm, äh, äh, ein Unternehmen. Und das war ja eigentlich sehr spannend, das zu vergleichen. Was unterscheidet das? Ja, ich glaube, es gibt definitiv so viele Wege, die man hier noch beschreiten kann. Wir müssen zum Ende kommen, eben wegen der Zeit, die wir hier haben. Ähm, mir ist noch auch von abschließend, dass es recht interessant ist, dass die neue kasachische Hauptstadt Astana ja viel näher an den Vorlaufperspektiven äh, äh, äh, liegt, als, als al Almaty vorher. Das ist eigentlich noch interessant, offenbar gibt es da nicht so viele äh, zwischen Regime und Weltraum. Ja, von uns aus ganz herzlichen Dank nochmal an Christine Bittl fürs das Willkommen für den Vortrag, ihnen willkommen, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen auf dem digitalen Kanal. In einer Woche wird, wird Sie von Jens Helm noch Informationen bekommen, wie Sie der Veranstaltung zu folgen haben. Und in zwei Wochen treffen wir uns wieder auf zu für den Vortrag von Monika Basti. Einen schönen Abend. <lacht>